Ich habe Freunde, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, damit sie nicht vom Bauamt eine Strafanzeige bekommen. Und deshalb bitte bleibt das jetzt ganz unter uns. Ja? Also ich, ich vertraue auf sie, okay? Also diese Freunde haben eine Treppe, die etwas anders ist. Zu ihrem Verständnis muss ich kurz erklären. Vom Bauamt genehmigte Treppen müssen immer den gleichen Abstand haben. Unser Gehirn? ist so gebaut, dass wir beim Treppensteigen intuitiv davon ausgehen, dass das so ist und bei normalen, genormten Treppen problemlos rauf oder runtersteigen können. Wenn der Abstand aber unregelmäßig ist, kommen wir leicht ins Stolpern. Sie ahnen es schon. Bei meinen ungenannten Freunden ist tatsächlich der Abstand einer Stufe etwas größer als bei allen anderen. Ich langweile Sie jetzt nicht mit den Streitereien, die meine Freunde mit dem Schrein hatten, äh, den ich übrigens auch kenne und deshalb mich hier ganz unparteiisch nicht zur Schuldfrage äußern will. Also auf jeden Fall haben meine Freunde entschieden, nicht wieder alles herauszureißen zu lassen, sondern mit der ungleichen Stufe zu leben. Wie Sie sich vorstellen können. Gäste stolpern öfters an der Stelle, auch wenn meine Freunde immer wieder eine Warnung vorausschicken. Aber meine Freunde selbst vergessen im Alltag, dass es hier eine ungelöste Stolperstelle gibt, sondern gehen einfach darüber hinweg. Sie haben sozusagen ihre Treppensteigenfähigkeit so gestärkt, dass ihnen der kleine Unterschied nichts mehr ausmacht. Und sie nicht mehr zum Stolpern bringt. Wie gesagt, das mit der Treppe bitte nicht weitersagen. Aber was jetzt kommt, bitte allen, die glauben, man muss zwingenderweise Konflikte oder ungleiche Treppen lösen, unbedingt darüber aufklären, dass man nicht die Treppe, sondern seine Fähigkeit damit umzugehen ändern soll. Tatsächlich ist es mit Konflikten in der Beziehung so wie mit der Treppe meiner Freunde. Man kann mit großem Aufwand die Vergangenheit aufarbeiten, also alles rausreißen, auf den Grund gehen und so weiter und dabei versuchen die Beziehung perfekt zu machen. Oder man kann ein besserer Treppensteigerer werden, der auch mit unregelmäßigen Treppen oder unterschiedlichen Sichtweisen in der Beziehung besser umgehen kann. In dem einen Fall versucht man das Problem zu lösen und im anderen durch Verbessern seiner Beziehungsfähigkeiten das Problem aufzulösen. Der zweite Weg hat folgenden Vorteil. Während eine Treppe Reparieren nur an der einen Stelle eine Verbesserung bringt, führt eine Verbesserung der Beziehungsfähigkeit zu einer Besseren Fähigkeit über ganz viele Unterschiede in den Sichtweisen hinwegzusteigen. So, jetzt bleibt noch zu sagen, wie man denn seine Fähigkeit über Stolperstufen hinwegzukommen verbessern kann. Und so in seiner Beziehung nicht alle Konflikte einzeln aufarbeiten muss, sondern immer mehr lernt, Differenzen aufzulösen durch eine gestärkte Beziehung. Ja. Und das erfahren Sie auf meiner Webseite couplecoaching.de.